Guten Tag, ja, ich habe wieder mal vom Druckmacher einen schönen äh, Hinweis bekommen, und zwar Thema im Landtag Rheinland-Pfalz ist eine Corona-Enquete eingesetzt worden. Der Wirtschaftswissenschaftler Professor Dr. Werner Müller von der Hochschule Mainz hat eine Stellungnahme abgegeben und dann den Link dazu. Tatsächlich, ich habe nochmal geguckt, Enquete-Kommission, ne, Enquete-Untersuchung und was das dann bedeutet, zeige ich euch dann. Ähm, und zwar habe ich diesen... Diesen Link, den habe ich mal verfolgt und habe dann natürlich das äh, Dokument runtergeladen. Tatsächlich, ne? Rheinland-Pfalz, das ist eine Vorlage von dem Professor Dr. Werner Müller. Und zwar schriftliche Antwort auf zu den Leitfragen der Fraktionen für die Enquete-Kommission 17 aus 2, Corona-Pandemie des Landtags vom Rheinland-Pfalz. Ähm, da sind verschiedene Fragen zu behandeln, also erstens, zweitens, drittens. Ich verlinke euch das dann unten in der Videobeschreibung. Und der Stand ist äh, Mainz, Oktober, 19. Ok äh, 19. Oktober 2020. Er sagt aber auch, äh, wegen der Redezeit von 10 Minuten hat er eine schriftliche Stellungnahme abgegeben. Jetzt Achtung, ich werde euch nicht alles vorlesen, sondern ich habe hier, wie gesagt, erstmal ein paar wichtige Sätze die ich euch vorlesen muss, um praktisch mal eine Art Überblick zu geben. Alles aus äh, den Worten des Prof. Dr. Müller. Das Wort Sachverstand bedeutet, eine Sache verstanden zu haben. Dieses Verständnis kann auf einem beruflichen Hintergrund aufbauen, aber auch aus anderen Quellen stammen. Ja, die Bundesregierung. Damit bestätigt sie die Aussage von Stefan Kohn dass es keine professionelle Entscheidungsvorbereitung gab. Hm. Man kann ihm auf diese Erkenntnis entgegnen, dass das Wissen von heute schon im März verfügbar war. Das sind solche Dinge, weil ja der Gesundheitsminister da gesagt hat, ja, wir können ja Einzelhandel wieder und die Friseure wieder aufmachen. Das kann man ihm dagegen halten. Zur weiteren Stärkung des Infektionsschutzes und so weiter und so fort. Bei Infektion kriege ich doch wieder Husten. Das wissen wir schon. Ich wurde schon von einem User darauf hingewiesen, dass das vielleicht was Schlimmes sein könnte. Aber ich werde hier oben den Link anbringen, dass der Husten bei den Worten Epidemie, Pandemie und so weiter und Infektion durchaus begründet ist. Ja, auch ein Vergleich der Sterbefälle in Deutschland, Frankreich und Schweden und Großbritannien kommt zur gleichen Einschätzung. Zu welcher? Dann kommen hier wieder die Kurven. Wir kennen das ja alle, im April eine ganz schlimme Sterbefälle, äh, wobei hier steht nicht 30.000, sondern 30 äh, je einer Million Einwohner. Und wie wenig das ist, hatten wir alles schon besprochen. Er sagt dann, obwohl Schweden keinen Lockdown verfügt hat und Großbritannien starke ein äh, Beschränkungen einführte, sind die Verläufe der Todesfälle, abgesehen von ihrer Höhe, nicht grundlegend anders. Also im Prinzip, was Dr. Schiffmann, Dr. Professor Bakti, Dr. Wodak und was sie alle schon gesagt haben, das sei hier auch mit zusammengefasst, steht hier alles nochmal drin. Das ist ein schöner Abriss der ganzen Sache wieder. Die geringe Wirksamkeit der Beschränkungen, ja... Kann auch am deutschen Beispiel nachvollzogen werden. Verbot von Großveranstaltungen und so weiter. Der Rückgang des R-Faktors kann somit nicht als Ergebnis des Lockdowns gewertet werden. Dann wieder die typischen Kurven, wann was passiert ist, Verbot von Großveranstaltungen und das ging auch so abwärts und so weiter. Und Lockdown hier, ne. Da war schon alles vorbei sozusagen, wenn überhaupt was war, Schulschließungen schon auf weit absteigendem Ast und so weiter und so fort. Kennen wir alles schon von Dr. Schiffmann vor allem. Besonders aus den Erfahrungen der Alten- und Pflegeheime kann man die Lehre ziehen, dass Leben mehr ist als die Summe von Körperfunktionen. Mehr als dahinvegetieren. Es braucht auch Lebensinhalte und Lebensqualität, die gerade für die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen drastisch beschränkt wurden. Generell sollten wir aus dem Verlauf der Krise lernen, dass menschliches Handeln nie vollkommen sein kann und dass Übertreibungen oft mehr Schaden anrichten als Nutzen stiften. Die zweite Frage, es geht um den gezielten Einsatz von Kommunikationsmitteln mit Blick auf Transparenz und Informationen der Bürger. Es sollte dann über alle erkennbaren Gesundheitsrisiken informiert werden. Wenn man die Todesfälle der Jahre 2017 bis 2020 bis zum 20.09. laut Statistischen Bundesstand nach Auffälligkeiten untersucht und dabei die Zahlen eines Jahres mit dem Durchschnitt der drei übrigen Jahre vergleicht, dann ergibt sich folgendes Bild. Ja, kennen wir auch. Ja, da ist nichts und da war nichts. Ne? Ja, es geht um die Sterblichkeit. Und da sagt er, weil die sieben Tagebedingungen vom 13.09. mit einem negativ Wert verfehlt wurde. Also, das ist so sehr uns auch die Zahlen um die Ohren gehauen wurden, das ist nicht so transparent, wie es eigentlich hätte sein sollen. Auch das RKI immer wieder mit den Zahlen, die kumulierte Zahl der Todesfälle, bei denen eine Covid-19-Infektion festgestellt wurde, auch wenn dies nicht die Todesursache war, wurde der Irrtum hervorgerufen, dass jeden Tag tausende Menschen an den Infektionen sterben würden. Ja, auch nicht gemeldet wurden die Zahl der wirklich erkrankten Personen. Das RKI verschweigt, dass die Quote, ja, das Verhältnis, bei den Fällen der letzten 14 Tage, was die aktuellen Fälle widerspiegelt, nur 0,4% ausmacht. Also 4 von 1000. Naja. Die einseitigen Informationen mit einer Tendenz zur Dramatisierung werden über das RKI vom Steuerzahler finanziert und von den Leitmedien weiterverbreitet. Ja, Durch ein einseitig informierendes staatliches Informationsmonopol ist mit der Informationsfreiheit der Bürger nach Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz nicht vereinbar. Aus der Krise kann man lernen, dass die Gefahr für die Informationsfreiheit schon früher erkennbar war. Jetzt kommt ein Zitat. Die Rahmenbedingungen für Medien sind suboptimal. Sie erschweren... Offenkundig faktisch die ursprünglich beabsichtigte Meinungsvielfalt in unserem Lande. Die dabei eintretende relative Einheitlichkeit orientiert sich an etablierten Politikrichtungen. Die Leitmedien und vor allem die öffentlich-rechtlichen scheinen sich offenbar überwiegend als Überträger der gemeinsam angesehenen Grundpositionierungen der dominierenden politischen Richtung auf die Bevölkerung zu sehen. Zitat von Stefan Kohn sind lauter Links drin, das lohnt sich also, wenn ihr das durchlest, auf den Links zu folgen. Das war eine ganz schöne Arbeit, muss ich sagen, das hat auch lange gedauert, aber naja. Die Gefahr, dass die Bevölkerung alles glaubt, was sie von den meisten Medien serviert bekommt und sich dies unkritisch zu eigen macht, liegt sehr hoch. Wieder Zitat von Stefan Kohn Zur Frage der gesellschaftlichen Entwicklung in Deutschland und Rheinland-Pfalz. Unterschiede zwischen der gesellschaftlichen Entwicklung in Deutschland und Rheinland-Pfalz sind nicht erkennbar. Die große Mehrheit der Bevölkerung ist verängstigt und opferbereit. Eine kritische Minderheit, die die Anordnung der Obrigkeit hinterfragt, wird von dieser Mehrheit zunehmend angefeindet. Diese Anfeindungen werden von den Regierungen befeuert. Das führt zu einer tiefen Spaltung der Gesellschaft. Diese Politik ist aber auch aus der Sicht der Regierenden kurzsichtig Sollten die Kritiker am Ende Recht behalten und das auch von der, vor der Öffentlichkeit nicht zu verheimlichen sein, würde das Vertrauen der Bevölkerung in das politische System nachhaltig erschüttert. Das Volk hätte auch eine spontane Fehlentscheidung akzeptiert, wenn sie schnell korrigiert worden wäre und man die kritischen Stimmen nach wenigen Wochen berücksichtigt hätte. Die Lehre aus der bisherigen gesellschaftlichen Entwicklung sollte die sofortige Beendigung dieser Spaltung der Gesellschaft sein. Lockdown-Kritiker sollten von führenden Politikern öffentlich wahrnehmbar empfangen und ihre Argumente angehört werden, wodurch sie auch für die Leitmedien hoffähig würden. Ein möglicher Schaden für das politische System als Ganzes wäre aber noch zu verhindern. Zur Frage der Entwicklung wieder der deutsch rhein rheinland Wirtschaft, zur Entwicklung einer Wirtschaft. Also die Unternehmen sind unterschiedlich betroffen. Es gibt verschiedene Branchen, die von der Krise profitiert haben. Pharmaindustrie, Versandhandel, Lebensmitteleinzelhandel. Auch Alkohol hat sich sehr gut verkauft. Junge, Junge. Der Verlust der stark betroffenen Unternehmen, werden die Verluste der stark betroffenen Unternehmen werden in 2020 ein mehrfaches eines Jahresgewinnes ausmachen. Das hat zur Folge dass die Unternehmen nach Einreichung der Steuererklärung für 2020 einen Verlustrücktrag auf die Jahre 18 und 19 beantragen werden, was zu hohen Steuererstattungen führen wird. Ich bin schon mal auf Verlustrücktrag äh, und Vortrag bin ich schon mal eingegangen. Ich muss da mal gucken, ob ich dieses ähm, dann noch da verlinken kann. Ich mache mal schnell eine Notiz. So, weiter. Das würde neue Rettungsschirme der Länder erfordern. Die dadurch verursachten extremen Schulden müssen in den folgenden Jahren zurückgezahlt werden, was nur mit massiven Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen möglich sein wird. Zum Thema Bundestagswahl. Die Ungewissheit zwingt die Unternehmen zu einer sehr zurückhaltenden Geschäftspolitik und auch die Bürger werden abwartend reagieren, sagen ja schon viele Einzelhändler selber. Im Zweifel würde die EZB ihre An ihr Anleihenkaufprogramm auffrischen also praktisch neues Geld drucken. Tatütata ist nicht die Polizei, die mich holt, sondern das ist in diesem Fall ein Krankenwagen. Aus der Zurückhaltung der Politik vor der Bundestagswahl ergibt sich eine zweite Unsicherheit. Die modernen Währungen haben keine Golddeckung. Ja, das wissen wir ja. Ihr Wert ergibt sich allein aus dem Vertrauen der Märkte und der Bürger. Geld hat so lange einen Wert, solange das Vertrauen erhalten bleibt und beim Vertrauensverlust verliert das Geld seinen Wert. Damit gleicht der Euro der Aktie von Wirecard. Sie hatte einen Marktwert, solange die Börse an die in der Bilanz ausgewiesenen Werte geglaubt hat. Wir wissen ja, dass die gefälscht waren, ne? Also bleibt nur der Finanz nur die Finanzierung über die EZB und am Ende eine Weginfl ein Weginflationieren der Schulden. Hm. Im Fall eines ma massiven Vertrauensverlustes würden dann schließlich ziemlich plötzlich große Geldmengen aus dem Ausland zurückfließen, um hier mit dem gesetzlichen Zahlungsmittel, das international vielleicht schon nicht mehr akzeptiert würde, die Flucht in Sachwerte anzutreten. Also, wenn ausländische Eurobesitzer merken, oh, da geht was schief, dann nehmen die dieses Geld, hier können sie ja bezahlen und kaufen dafür Sachwerte. Auch die russischen Oligarchen werden ihre Schäfchen noch rechtzeitig ins Trockene bringen. Und jetzt kommt's: Wenn die inländischen Sparer diese Strategie einschlagen, sind die guten Objekte schon weg. Mhm. Eine akute Inflationsgefahr ist dagegen derzeit nicht zu erkennen. Ich weiß nicht, Professor Müller, das ist mir ein bisschen gewagt, die These. Es geht hier nicht darum, Angst vor einem zweiten 1923 zu verbreiten. Es geht um eine eindringliche Warnung an die Politik, die Märkte nicht zu verunsichern, damit das international zirkulierende Geld im Ausland bleibt und keine Kettenreaktion auslöst. Ja, zur Frage des Bildungssystems größten Handlungsbedarf und worauf besonders achten. Er sagt zuerst mal zum größten Handlungsbedarf, Übertreibungen korrigieren. Also die auf Druck der Landesregierung aufgestellten Hygienekonzepte fragen meist nur noch nach Infektionsschutz und verlieren andere Ziele aus dem Blickfeld. So wurden zur Verhinderung von Menschenansammlungen Haupteingänge geschlossen und die Schüler sollen die Schule über den Schulhof betreten. Nicht bedacht wird dabei, dass die besonders dass die besonders bei Grundschulen in vielen Jahren sorgfältig geplanten sicheren Schulwege aus mehreren Richtungen mit Fußgängerampeln auf den Haupteingang bezogen sind. Jetzt überqueren vielfach Kinder teilweise stark befahrene Straßen an Stellen, an denen es diese Sicherung nicht gibt. Im Ergebnis werden also Verkehrsunfälle der Kinder in Kauf genommen. Während nur ein Kind unter zehn Jahren mit einer, mit einer Covid-19-Infektion an Leukämie gestorben ist, da haben jedes Jahr ca. 30 Kinder im Straßenverkehr. Es ist dringend Gebote, solche Über geboten, solche überzogenen Hygienekonzepte zu korrigieren. Teilfrage: Was besonders beachten? Ja, ähm, als Hochschullehrer kann ich einschätzen, sagt er, dass das faktische Fernstudium, das mittlerweile so organisiert worden ist, kein vollwertiger Satz sein kann. Hier kann höchstens kurzfristiges Prüfungswissen im Kurzzeitgedächtnis abgespeichert werden, was die Studenten wahrscheinlich nach der Prüfung bald wieder vergessen. Der Anspruch für das Leben zu lernen erfordert dagegen gruppendynamische Prozesse. Auch wenn sich nur 10% einer Gruppe mit Diskussionsbeiträgen und sinnvollen Nachfragen aktiv an einer Lehrveranstaltung beteiligen, so werden weitere 80% diesen der Gruppe diesen Beiträgen folgen können. Damit führen auch die Fragen und ihre Beantwortung, die diese 80% nie gestellt hätten, bei ihnen zu Lerneffekten. Ich mache das zum Beispiel so in einer Klasse, da ich sage, so du und du und du und du, ihr seid hier die Co-Moderatoren. Ihr stellt die Fragen, die sich die anderen nicht trauen zu stellen. Naja, klappt wunderbar. Also der Professor bestätigt mich. Diese Lerneffekte gehen aktuell verloren. Klar, wenn ich alles nur mit... Äh, ja, online Vorlesungen und sonst was machen will. Ne? Tja, gut, zur Frage. Ein möglichst breiten gesellschaftlichen Konsens. Kritische Stimmen müssen eingebunden und nicht ausgegrenzt werden. Auf die Antwort zur Leitfrage 3 wird verwiesen. Ne? Weiter oben gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein. Könnt ihr selber dann nachlesen. Das Dokument ist downloadbar. Ja, jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Jetzt wird es eigentlich nochmal interessant. Ja, Welche Lehren ziehen Sie, also der Professor, aus Ihrer Sicht im Hinblick auf den Lockdown am 23. März 2020 und dessen Verlängerung und vor allem dann? Wie schätzen Sie die Gefahr ein, dass unsere soziale Marktwirtschaft durch ein etastisches Wirtschaftsmodell ersetzt werden könnte? Etastische Wirtschaftsmodelle wurden zum Beispiel auch von den Nazis äh, für gut geheißen. Etatismus, ich habe das mal rauskopiert, bezeichnet eine politische Annahme, Annahme, nach der ökonomische, soziale und ökologische Probleme durch staatliches Handeln zu bewältigen sind. Also der Staat regelt alles. Das ist also ein etastisches Wirtschaftsmodell, wenn der Staat alles regelt. Antwort, erste Teilfrage, Lockdown. Bei einem Krankheitsverlauf von zwei Wochen, wenn die Infektion überhaupt zu Symptomen führt, hätte ein Lockdown von drei Wochen ausreichen müssen, um die Infektionsketten zu unterbrechen. Nach dieser Feststellung hätten sie den Lockdown sofort abbrechen müssen. Ja. Am 26.03.2020 schrieb das Handelsblatt, am Anfang der Corona-Krise war die Politik das Problem, weil sie keine Ahnung von Virologie hat. Nun regieren Virologen, die leider wenig von Wirtschaft verstehen. Und das ist sehr schön, das sagt viel. Zur zweiten Teilfrage, Gefahren für die soziale Marktwirtschaft. Eher begründet ist die Sorge, dass die notwendigen Staatshilfen auf die Wirtschaft wie eine Droge wirken, von der sie abhängig sind. Diese Gefahr steigt, je länger die Beeinträchtigungen für die Wirtschaft und damit die Abhängigkeit von den Hilfen anhalten. Klar, wenn ich die ganze Zeit vom Staat gestützt werde, dann kann ich mich gerne darin ausruhen. Ne? Naja. So, jetzt. Ähm, Schlussbemerkungen. Die Aufgabe der enquete kommission da habe ich hier einfach mal ein Fragezeichen drüber geschmiert, denn das könnt ihr euch selber durchlesen. Ich weiß nicht, ob da eine Aufgabe wirklich drin steckt. Ich habe es nochmal aus dem Internet kopiert. In einer Enquetekommission, Untersuchungskommission eigentlich, Enquetekommission soll eine gemeinsame Position erarbeitet werden. Ziel ist es, bei Problemen zu einer Lösung zu kommen, die von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung, auch von dem Teil, der sich nicht durch die jeweilige Mehrheitsfraktion vertreten fühlt, mitgetragen werden kann praktisch so eine Art ausgleichende äh, Problemlösung finden, ne? dass alle damit zufrieden sein können. Wenn ich das hier, das ist aus dem Landtag, äh, mir durchlese, dann hat das, naja, es sagt viel, aber gar nichts. Sein letzter Satz, die Aspekte Politik, Staat, Gesellschaft und Wirtschaft wurden im März nicht berücksichtigt und sie kommen noch immer. Kurz nach der vorstehend zitierten Aufgabe der Kommission hm, muss genau dieses Defizit beseitigt werden. Der Erfolg dieser Enquete-Kommission ist daran zu messen, ob dies gelingt. Ja gut, äh, das verwässert in meinen Augen die ganze Sache ein bisschen. Zum Schluss kommen dann zig, zig, zig, zig, zig, zig Quellenangaben. Warum verwässert? Weil die Aufgabe wurde gar nicht so eindeutig gestellt, wie sie eigentlich, das ist aus Wikipedia übrigens, wie sie eigentlich wirklich sein sollte. Und da ist mir der letzte Satz, ja, er hat es halt hineininterpretiert oder die letzten drei Sätze, ne? so dass das ganze Ding einen äh, politikwürdigen Abschluss findet. Sagen wir es mal so. Liebe Leute, äh, wie kann ich das ganze Ding runterladen? Das steht in der Videobeschreibung. Und wie komme ich mit dem Handy in die Videobeschreibung? Dazu hier wieder der Link, der am Tag über 300 Mal genutzt wird. Und wenn ihr dazu was sagen wollt, dann macht das gerne in diesem äh, Kommentarvideo. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ja, ich hoffe, es hat ein klein wenig Licht in die ganze Geschichte mit wieder hineingebracht. Das ist ja das, was ich will. Also, beste Wünsche, macht was, aber macht's gut. Tschüss.